Der Beruf die karosserie beschreibt ganz gut Farbe, Autos und Handwerk. In meiner Lehrzeit habe ich immer ganz, ganz gerne lackiert, weil das einfach auch ein bisschen die Hauptarbeit meines Berufs ist und auch so der Beruf widerspiegelt, wie es auch der Name sagt, karosserie Jetzt hoffe ich, ich habe meinen Beruf Anständig können vorstellen, dass ihr euch auch ein Vorstellungsvermögen machen könnt über meinen Beruf. Und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Karosserielackierer an der Swiss Kills 2022 zu Bern besuchen würdet.